Auch wenn Aussehen nicht alles ist, kümmern wir uns heute mal um die Äußerlichkeiten des Renault Zoe. Es gibt ihn ja in drei verschiedenen Ausstattungsvarianten, Live, Experience oder hoch ausgestattet mit der intens variante Dazu Räder und Felgen von 15, 16 oder 17 Zoll Größe. Die letzteren namens Ellington lassen ihn sehr sportlich auf großen Schuhen dastehen. Und auch das Farbspektrum lässt kaum Wünsche offen. So gibt es ihn zum Beispiel in Arktis-Weiß, Quarz-Weiß, etwas dunkler im Highland-Grau, Titaniumgrau bis hin zum Black-Paul-Schwarz. Wer eher doch ein paar Farbtupfer mag, der ist mit Blau, Violett oder Rot an der richtigen Adresse. Und wenn dann noch Wünsche offen sein sollten, kann man ihn ja immer noch folieren. Mehr dazu bei Ihrem Renault-Händler und alle Beiträge und Videos gibt's es auch nochmal auf unserer Seite radiodresden.de.